Wie kann man in Lime's Fairway den Fragentyp 5-Punkte-Auswahl nutzen? Dazu ein kleines Beispiel. Ich habe hier eine Testumfrage erstellt mit einer einzigen Fragengruppe, wo noch nichts drin ist. Und innerhalb dieser Fragengruppe sage ich jetzt Frage hinzufügen. Und dann kann ich ja hier auf der rechten Seite auswählen, um welchen Fragentyp es sich handeln soll. Wenn wir bei der Einfachauswahl starten, ist das erste, was uns hier angeboten wird, die 5-Punkte-Auswahl. Deswegen dieses kurze Video dazu. Schauen wir uns mal an. Wie die aussieht. Und zwar können wir hier einen Fragetext eingeben und dann gibt es hier einfach nur die Antwortmöglichkeiten 1, 2, 3, 4, 5 und keine Antwort. Okay, das testen wir direkt mal. Den Code, wir nennen die einfach mal Punkte Auswahl. Hier kommt der Fragetext rein. Und dann kann man hier noch einen kleinen Hilfstext anbieten, wenn man den Befragten noch eine kleine Erklärung zu der Frage geben möchte. So, und ansonsten kann man jetzt bei dieser Frage nicht viel mehr eingeben. Ich gehe einfach mal auf Speichern. Und wir schauen uns mal die Fragevorschau an. Man sieht also, wie das Ganze aussieht. Man hat hier den Fragetext und dann hat man hier 1, 2, 3, 4, 5 und diese keine Antwort. Man kann jetzt bei den Optionen noch ein paar Details ändern, zum Beispiel, dass man diese keine Antwort Option hier wegnimmt und dort nur 1, 2, 3, 4, 5 steht. Es ist allerdings nicht möglich, hier diese Beschriftung irgendwie zu ändern. Dass man also sagt, 1 bedeutet Stimme zu, 2 bedeutet Stimme eher zu und so weiter. Sie sehen also, die Anwendungsmöglichkeiten... Von dieser 5-Punkte-Auswahl sind sehr begrenzt. Deshalb mein Tipp, wenn Sie diese einzelnen Antwortmöglichkeiten dort beschriften wollen, dann ist nicht dieser 5-Punkte-Auswahl hier der richtige Fragentyp, sondern wenn Sie noch mal in die Auswahlmöglichkeiten hier gehen, dann wir eine neue Frage noch mal hinzufügen und dann hier beim Fragetyp gucken, dann kann man hier bei der Einfachauswahl nicht nur die 5-Punkte-Auswahl machen, sondern man kann hier Liste Clubbox oder Liste Optionsfelder nehmen. Und das würde ich Ihnen dann eher empfehlen, weil dort kann man dann die einzelnen Ausprägungen, also die einzelnen Antwortmöglichkeiten, dann auch verbalisieren, also Text dazu schreiben, was die einzelnen Antwortmöglichkeiten bedeuten sollen. Okay, und dann schauen wir uns mal die Optionen an, die ich jetzt bei dieser Frage hier habe. Dafür klicke ich hier auf den Punkt Bearbeiten und kann dann hier auf der rechten Seite schauen, welche Optionen mir hier angeboten werden. Die erste Möglichkeit ist hier auszuwählen, ob das Ganze eine Pflichtangabe sein soll oder nicht. Wenn man das einschaltet, dann verschwindet also dieser Button, dass die Leute auch keine Angabe machen können. Das ist in den meisten Fällen auf jeden Fall eine sinnvolle Variante. Dann kann man hier eine Relevanzgleichung eingeben. Das ist dann relevant, wenn man einen Filter setzen möchte. Wenn man also nur Befragten, die vorher eine bestimmte Antwort gegeben haben, diese Frage hier überhaupt anzeigen möchte. Dann gucken wir uns mal die Anzeige an. Da hat man hier ein paar Möglichkeiten. Und zwar ist hier die Voreinstellung, dass man keinen Schieberegler benutzt, also einfach diese Antwortmöglichkeiten 1, 2, 3, 4, 5. Alternativ kann man Sterne oder eben solche Emojis hat, ähm, anzeigen lassen. Gucken wir uns das mal kurz an, wie das mit den Sternen hier aussieht. So, da hat man also hier die Möglichkeit 1, 2, 3, 4, 5 Sterne zu vergeben, so wie man das von Bewertungen oft kennt. Und so sieht das dann mit den Emojis aus. So, dann kann man hier einen Hinweis verstecken. Das ist so diese allgemeine Anweisung, die immer dabei steht. Bitte wählen Sie eine der Antwortmöglichkeiten aus. Die kann man hier also verstecken. Man kann auch die komplette Frage verstecken. Man kann hier die Darstellung noch ein bisschen ändern. Und die restlichen Sachen sind dann so, wie man sie auch von den anderen Fragetypen kennt. Bei den Randomisierungsgruppen kann man dafür sorgen, dass eine bestimmte Anzahl von Fragen eben zufällig gemischt wird in den Fragebögen der Befragten. Sonstiges ist zum Drucken. Und bei den Statistiken kann man doch nochmal ein bisschen was dazu einstellen, wie das Ganze in Statistiken angezeigt werden soll, die man hier in Lime-Server erzeugt. Soweit als kleiner Einblick zur 5-Punkte-Auswahl.